neuen Video. Wir sind heute bei M1 eingeladen und schauen uns jetzt mal die E-Bikes an. Das ist der Manuel. Ja. Der stellt euch jetzt mal ein bisschen vor, was alles war. Ja. Ist. <lacht> wir sprechen ja bei euch über das Erzberg, deswegen gehen wir mal schnell äh, ganz an den Anfang. Angefangen hast du mit diesem Erzberg 2013. Also das ist mein persönliches, da sind ein paar Umbauten da. Aber damals noch ein Biobike oder E-Bike. Ja. Damals mit Nahmotor, Akku war hier drin mit 207 Wattstunden, fantastische 207 Wattstunden. Konnte man aber einen zweiten Achso Akku im Rucksack mitnehmen, war unter 2 Kilo. Damals eigentlich schon fortschrittlich, heute machen es die ja auch wieder. Unsere Kollegen vom Mitbewerb. Kleine Akkus, dafür aber mehrere mitnehmen für eine lange Tour. So ging es los. Äh, 120 hinten, normalerweise 120 auf vorne, ich habe 150 rein, weil war halt einfach besser. <lacht> Optimiert die Geometrie auch ein bisschen. Und schön leicht war ja? Damals echt super leichtes E-Bike. Wir waren halt ein bisschen zu früh dran damit vielleicht. <lacht> Dann, die neue Erzbergreihe. Fangen wir mal bei der gemütlichen Variante an. Er hat jetzt den zweiten Platz bei Velomotion in der laser gewonnen. Das ist für uns super. Es kennt ja noch keiner, aber wir freuen uns riesig. Akku ist nicht drin. Also nicht wundern. Ist vorne ein 160er, hinten 150, integrierter Dämpfer, in Split Tube heißt es bei uns. Ne? Ist für den Einsatz in der Stadt möglich, über Land, auf Feldwegen, aber wie wir heute vielleicht noch sehen, auch im Trail, ja, mhm. ich glaube ich gönne mir die Erde und fahre mit dem mit euch mit. Ähm, ist halt richtig geil, weil du bist einfach nicht schmutzig. Also, ich, also jetzt im Winter fahre ich halt die ganze Zeit mit dem. Weil es einfach Spaß macht. Du bist nicht komplett Eichsau, du hast trotzdem Fully dabei, du kommst ewig weit mit 750 Wattstunden, hast einen schönen großen Motor, der einfach leise ist, aber trotzdem extrem schief. Geometrie ist auch sehr ja, Mountain orientiert. Lenkwinkel ist schön flach, Reach schön lang, Sitzwinkel steil, aber nicht zu steil. Und ein schönes Fahrrad, ne? das du halt auch schön überbügeln kannst. Ja, das stimmt. Also gerade der Sitzwinkel ist echt geil, wenn ich mir das so anschaue. Weil da kämpfen wir manchmal mit Bikes. Wenn der eben zu weit hinter geht, dann macht es keinen Spaß mehr hochzufahren, wenn man ehrlich ist. Ja, man fährt halt hinter dem Fahrrad genau. her und um das jetzt, dann muss man muss mal so fair sein. Hier ist der Sitzwinkel, allein durch die Geometrie, einfach sehr weit nach hinten. Und dann, wenn es wirklich steil wird, dann tritt man eigentlich eher, als ob man auf dem Fahrsteuer, oder Bürostuhl sitzt. Eine Kategorie sportlicher ist dann das Erzberg CC, ja, in voller Pracht zu sehen mit Akku. Gleiches Fahrwerk, 160er, das ist auch die neue hier mit dem Ablassventil. Fox DPS, 150mm, 12-fach, vorne 36, der ist nur optional, ja, das ist ein bisschen Aufschlagschutz kann man aber bei optischen Gründen einfach runter machen. Ähm, Bremse mt 7 203, 203. 760er Lenker und wie gesagt MP7. Das hier ist mein persönliches Bike, mein Baby. Ist nicht sehr wert, aber kann man machen. Erstmal unser stolzer Partner Lupine. Ja, wir haben da die SLX in der Pedelec variante beim s pedelec beim s -Pedelec. Vorne und hinten haben wir die Bike-Head. Ja, sind weineteuer, aber machen halt Gewicht einiges aus und mal optisch. Die einen sagen brutal, die anderen sagen braucht man nicht. Ich sage hilft ja nichts. <lacht> und was heißt macht einiges aus? Ähm, wir haben also gerade Dämpfer muss man auch zählen. Das sind fast zwei Kilo Unterschied von dem hinter mir zu dem vorne. Weil der Dämpfer ist halt hier ohne Piggyback. Das ist halt die leichteste Variante. Und bei dem ist es ein Stahlfehler Also viel, viel bei schwerer. Gut, aber, schwer. aber man muss auch sagen, das Ansprechverhalten von, von der Stahlfeder ist halt einfach bei der Variante deutlich besser. Und kommt immer mehr, auch in dem Bereich. Ja, ja, aber das Gewicht. Das Gewicht. Das ist eine Philosophieentscheidung. Man kann den Fox Float X2 hernehmen, der kommt dann ungefähr auf die gleiche Performance. Ja. Aber ich zeige euch das Ansprechverhalten gleich, das ist es brutal. Um, dann habe ich noch, weil jetzt habe ich ja Hans Dampf drauf, das macht auch viel Gewicht aus, ja, im Vergleich zum Eddie Kern. Aber das wird sich hier wahrscheinlich noch ändern, weil das ist, der Unterschied ist Wahnsinn. Also Eddie Current, ist die Macht überhaupt gerade bergauf im Seitenhalt. Ein Traum. Im Vergleich zum Hans Dampf jetzt. Und dann Bremse. Einmal 220er. Scheibe, aber ein Traum, mit MT7. Wurde jetzt gerade bei EMT Windows übrigens zu der beliebtesten Bremse gewählt. Mhm. Wichtig. Hinten 203, vollkommen ausreichend. Ähm, ich bin total begeistert von der Bremse. Die taugt mir mega. 800er Lenker statt 760 für die Bergab-Performance und der äh, 35er Vorbau statt, wie bei den anderen Modellen, 60. Da mein man die Höhe variieren. 150, 175, 200, je nachdem. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel eine 200er geworben. Ist auch schon bestellt. Akku, auch 750 Watt schon. Und was natürlich ganz besonders ist, bei der Bobby bzw. beziehungsweise Erzberg BR. wenn Sie einmal das Detail auch untergrund betrachten wollen. Da ist nochmal ein Gummicover, ein Schlagschutzcover, mit M1 Sporttechnik, Aufsatz, Schriftzug damit man die ganzen Steinschläge eben nicht die ganze Zeit hört und sich wundert, was passiert da. Dann, wahnsinnig technisches Detail, wir haben hier Lufteinlässe. Unten am Motor, ah, ja. hier, unten kommt es wieder raus, weil Luft rein ist immer gut, aber Luft muss auch raus, ist noch besser. Dann kühlen wir auch über die Maltrose sowieso und dann haben wir noch auf der anderen Seite, haben wir hier noch ein Alublech ist drunter ist Wärmeleinheit, ja, damit die Wärme auch auf diese Seite rauskommt. Ah, top. So, dann, man sieht, Ansprechverhalten ist okay, aber jetzt schauen wir mal weiter. Ja, da wir nicht so aufs letzte Gramm tunen normalerweise, wie ihr wisst. Und die Optik natürlich auch. <lacht> Zählt. Damit ich mal bitte den so halte. Also, Ansprichverhalten, ich mache fast nichts. Ja. Kannst du mal selber schnell machen? Ja. Genau. Oh ja. Das ist krass. Ja. Und ich hoffe, das geht so. Also, er bleibt ja, da einfach. Er ja. bleibt, ja. Genau. Ist jetzt eine Feder für deine Gewichtsklasse. Also, Weich und federleicht. Oh, das ist jetzt wirklich die serie im Vergleich zu den anderen, also zum GT und CC, haben wir hier noch die 38er statt die 36er. 170 mm Federweg und die anderen beiden sind 27,5. Hier ist es 29er. Vorne. Hinten. Vorne. Genau. Hinten kannst du bis zu 3 Zoll, aber wir haben jetzt 2,6 aktuell drin. Du könntest, wenn du viel im Schnee fährst, wenn du viel Traktionen nochmal zusätzlich brauchst, nimmst halt 2,8er. So sieht die Batterie aus. Prinzipiell ein schlankes Ding, ziemlich geil, Dadurch wirkt das Unterrohr halt auch extrem dünn. Und dann haben wir unser Carbon-Cover da drauf. Das wird da drauf gesteckt, dann hinten und vorne fixiert. In Summe wiegt der 3,75 und der knapp 4. Mhm. Ist halt klingt viel, aber vielleicht probieren wir das heute mal. Wenn ihr, ich habe den E-Ride-Rucksack von Evock, wenn du den in den Rucksack steckst, ist der genau in der Körpermitte, genau so, dass er dich eigentlich gar nicht stört. Und ich muss auch sagen, ich merke es gar nicht, dass ich ihn dabei habe. Mhm. Und dann hast du halt einfach mal äh, ja, knapp 1500 Wattstunden dabei. Und das ist halt Wahnsinn. Da kannst du fünf das Jahre weiterfahren. Fahren, ja. Na klar, das ist mega. Kostenpunkt, da. Ersatzakku denn? Ein Tausender. Mit, mit dem Cover gleich dabei Hier stehen die Bikes, haben wir gehört Genau also hier entstehen die Bikes Chaos-Tisch Tisch hier <lacht> äh, Na naja, gut Es basiert eigentlich alles auf einer Skizze ja? Man fängt an mit äh, ein paar Formen, die einem gefallen ein paar Linien, man übernimmt natürlich das, was vorher beliebt war und streicht das, was den Kunden nicht so gefallen hat und am Ende kommt dann hoffentlich immer ein optisch schönes und äh, technisch passendes Fahrrad raus äh, Es basiert alles auf einer Skizze ja? Eine Skizze definiert die Kinematik vom Hinterbau, da gibt es zig verschiedene Ansätze, wie man das schön lösen kann. Eine hinterbau -Kinematik. es gibt ultra-progressiv, es gibt, degressiv ist natürlich ein Quatsch, aber es gibt lineare und durch die Dämpferabstimmung kann man dann die Progression noch verstärken. Unsere, unser Ansatz ist, dass man möglichst wenig Federweg verliert und ein extrem sensibles Ansprechverhalten haben und das ist genau im Sägbereich, in der Region. Das ist der Federweg, den man am meisten nutzt. Und hier ist natürlich, wenn du mal springst, dann kommst du in die Progression überhaupt rein. Das heißt, wie ihr vorher gesehen habt, ist der Hinterbauch richtig sensibel. Und das kommt eben durch ein lineares Ansprechverhalten, beziehungsweise leicht degressiv. Mhm. Und sobald man wirklich in diesen dauerhaften Bereich kommt, kommt die Progression. Und am Ende kommt da dazu halt dann nochmal zum Beispiel eine Membran in den neuen Dämpfern. Ist jetzt stark im Kommen. So schaut es aus, wenn der Rahmen fertig ist, ist hier mit zig Arbeitsschritten entstanden. Das mal kurz zu so zeigen. Also hier jeder einzelne Strich kann man schon fast als Arbeitsschritt bezeichnen. Ne? Eine Motoraufnahme, Kabelverlegungen, alles was farblich ist, sind so Änderungen, die wir nochmal nachträglich durchgeführt haben. Und hinter dem Ganzen liegt eben die Skizze mit der Geometrie, die dann an den Kunden veröffentlicht wird. Reach, Lenkwinkel, Sitzwinkel, das sind so die bekanntesten. Aber da steckt viel, viel, viel mehr dahinter als nur eine Geometrietabelle. So, jetzt wird umkeiselt und dann geht's ab auf den Trail. Die beiden gleich mal testen. Schauen wir mal, was die können, oder? Jetzt ist es soweit. Erste Testfahrt startet bei Schneefall.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 sind verschneit aber der reifen ist wieder drin und mit luft gefüllt genau weiter, und wer ne? fährt jetzt den vollen reifen bitte weiter petra kein platten mehr fahren <lacht> <lacht> ah ja.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 Mit Reifenpanne, Reifenwechsel, aus dem Fenster gelehnt und glatten Schuhen, bitte nicht nachmachen, ist nicht so wirklich toll. Ah. Ja. Schuhwerk wäre bei mir vorbildlich gewesen. Danke auch an Manuel für den schönen Tag. Genau. War Vorfahrt, super. Perfekt. Ja dann, wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, auch zu den Bikes oder so, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal.